Ich habe selbst Tattoos und würde mir heute keins mehr machen, zumindest keins mehr mit Farbe. Viele haben mich nach diesem Video gefragt, also habe ich mir die Mühe gemacht, um die Inhaltsstoffe der Tattoo-Farben zu untersuchen. Auf ihre Bedenklichkeit und Unbedenklichkeit. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal unterstützt, und dabei den Daumen drückt und die Kommentarfunktion nutzt, so wie ein kostenloses Abonnement da lasst und besucht gerne meinen Shop, um den Kanal zu unterstützen. www.vitasomal.de. Danke sehr. Los geht's mit dem Video. Zunächst sollten wir uns mal umschauen, ob es wirklich Metastudien gibt von Abertausend beobachteten Tätowierten. Da muss ich euch leider entdecken. Die gibt es nicht. Zumindest keine, die wirkliche Aussagekraft haben, auf die ich mich jetzt berufen möchte. Ich denke, diese werden in den nächsten Jahren folgen und bald abgeschlossen sein, um so einen besseren Überblick schaffen zu können. Trotzdem wollte ich es zu dem Standpunkt bis jetzt, so gut es eben geht, recherchieren und meine persönliche Einschätzung hier abzugeben. Und damit habe ich jeden einzelnen Inhaltsstoff und dessen Farbe mir mal angeschaut. In dieser Studie sehen wir die Inhaltsstoffe. Fangen wir oben an. Schwarz. Eisenoxid. Mittlerweile wohl schon vegane Alternativen aus Kohlenstoff und Blutholzbaum. Eisenoxid ist das E172 auch bekannt. Er kann unbegrenzt eingesetzt werden in Lebensmittel und von ihm geht keine Gefahr aus. So Behörden. Das Phänomen beruht darauf, dass die Eisenverbindungen nicht von unserem Körper genutzt werden können und dementsprechend auch nicht metabolisiert werden können. Es werden Eisenoxid verwendet, welches die schwarze Farbe ausmacht. Kleiner Tipp, achtet immer darauf, wenn ihr schwarze Oliven kauft, ob nicht der Stoff E172 enthalten ist. Denn das ist ja, wie wir wissen, jetzt Eisenoxid. Damit kauft ihr gefärbte grüne Oliven, die dann dementsprechend schwarz sind. Es gibt Studien mit über 30.000 Probanden und Lungenkrebs, dessen Rate nach 40 Jahren durch Feinstoffexposition gerade Eisenoxid um bis zu 70% stieg. Doch kommt auch Eisenoxid in Feinstaubgröße in Tattoos vor? Das klären wir gleich. Der Mechanismus ist hier einmal abgebildet. Und ich erkläre ihn einmal ganz genau. Dazu auch gerne mein Eisenvideo schauen. Dort habe ich es bereits vor einer Woche noch mal ganz genau erklärt. Treue Zuschauer wissen, meine Videos bauen immer aufeinander auf. Es lohnt sich dran zu bleiben. Eisenoxid besteht aus einem Eisenatom und einem Sauerstoffatom. Sauerstoff ist in der sechsten Hauptgruppe im... Periodensystem und braucht noch zwei Elektronen, um sein Oktett, Oktett sind immer acht, ne? Oktave, zu erfüllen und damit acht Elektronen zu haben. Die holt es sich vom Eisen, da Eisen keine Elektronen zu sich zieht. Daher, wenn diese beiden sich trennen würden, hätte der Sauerstoff zwei Elektronen mehr im Überschuss, als also O2- das Eisen, zwei Elektronen weniger, zwei Plus. Wem das zu schnell ging, der kann sich beim Chemie-Basic-Video anschauen, wo ich alles erkläre. Die Reaktionsgleichung habe ich vor kurzem in einem Video erklärt. Das Eisen wäre jetzt tierischem Eisen gleichzusetzen. Zweiwertiges Eisen. Und reagiert daher mit viel entstehendem Wasserstoffperoxid bei uns im Körper zu neuen Hydroxylradikalen, die gegebenenfalls DNA schäden könnten oder Krebs verursachen könnten oder den Alterungsprozess beschleunigen könnten. Oder halt Nerven und so weiter. Jetzt ist zu klären, je größer das Eisenoxid ist, desto ungefährlicher ist es. Doch je kleiner es wird, desto gefährlicher wird es. Daher sollte immer darauf geachtet werden, dass es organische Formen sind, die der Körper gut verstoffwechseln kann. Zum Beispiel Citrate, zum Beispiel hier das alles bekannte Magnesiumcitrat und nicht Magnesiumoxid. Jetzt hat man geschaut, gibt es einen Nanopartikelanteil von anorganischem Eisenoxid in Tattoos. Man sieht, dass sowohl bei gefilterten wie auch ungefilterten Tattoofarben Nanopartikel im Bereich von 30 bis 40 Nanometer sind. Stoffe, die Kohlenstoffe beinhalten, wie Vitamin D, B, Magnesiumcitrate, sekundäre Pflanzenstoffe, sind organisch. Titandioxid als Trennmittel, Siliziumdioxid. Eisenoxide sind anorganisch und meines Erachtens gegebenenfalls gefährlich für den Körper. Was meint ihr? Die Staublunge im Bergbau. Was hat sie hervorgerufen? Die organische Kohle? Nein. Siliziumdioxid. Anorganische Siliziumverbindungen unter 100 Nanometer. Die Krankheit nennt man Silikose. Auch in Supplements findet man oft Eisengluconate. Das sind ebenfalls organische Eisenverbindungen und keine anorganischen. Es werden mit diesen anorganischen Formen Größen von 30 Nanometern erreicht, zum Vergleich an die ist vier- bis fünffach größer und dazu organisch. Die Konklusion sagt, dass die Tettofarbe auch Nanopartikel von anorganischen Stoffen beinhaltet. Dies auch nochmal in einer anderen Studie, die unter 100 Nanometer groß sind. Kommen wir zu Rot. Der Stoff ist Zinnabar. Ne? Quecksilber, Schwefelverbindungen. Es ist noch eins der untoxischsten Quecksilberverbindungen, die es überhaupt gibt, da sie relativ stabil ist, so wie auch Amalgam. <lacht> Husten. Vielleicht für die, die hinterm Mond leben, Quecksilber gehört zu den Top 3 der toxischsten Elemente der Erde für den menschlichen Organismus. Studien in Säugetieren zeigen, dass nach der Gabe von Cinnabar sich die Quecksilberkonzentration in der Leber und der Niere vervierfacht, obwohl es doch so stabil ist. Doch was passiert mit den Säugern überhaupt dann? Die Wanderfähigkeit sowie die Sprungverhalten nahm hier grau massiv ab im Gegensatz zu den nicht behandelten Mäusen. Die Leistungsfähigkeit hat sich rapide verschlechtert, sowie, sowie die Schlafdauer sich verdoppelt hat bei der quecksilber cinnava Und auch die Radikalkonzentration Malondialdehyd im Gehirn und anderen Gewebe ist massiv gestiegen. Wenn man sich den zweiten Stoff anschaut, Cadmium, ein Schwermetall und im Sicherheitsdatenblatt als giftig, umweltschädlich, gesundheitsschädlich einzustufen. Gelb und Orange beinhaltet ebenfalls Cadmium und sollte nach meiner persönlichen Meinung auf jeden Fall gemieden werden und sich vergewissert werden, ob dieses Schwermetall wirklich in dieser Farbe dann auch enthalten ist, die man sich unter die Haut jagen möchte. Grün ist das Chromoxidgrün und wird synthetisch 1929 von dem Pharmakonzern Bayer auf den Markt gebracht. Für diesen Stoff gibt es momentan keine Gefahreneinstufung, doch führt die Europäische Chemikalienagentur gerade eine Neuauflage durch zur erneuten Prüfung, denn der Stoff steht in Verdacht, reproduktionstoxische Eigenschaften zu haben, Angaben ohne Gewähr. Violett kann Aluminium beinhalten, welches laut Studien und dessen Akkumulation im Hirngewebe als Hauptgrund für Alzheimer tituliert wird. Und dazu siehe gerne mein Aluminium-Video nochmal ganz genau an, wenn du mehrere Informationen dazu haben möchtest. Zusammenfassung Tattoos wirken nach außen als relativ unschädlich, doch bei genauerer Betrachtung der Farbe scheinen doch auch anorganische Nanopartikel die Sachlage etwas aufzumischen und Bedarf der Gesundheitsrisiken von Tattoos ein neues Kapitel aufzuschlagen, meiner Meinung nach. Anorganische Nanopartikel und Schwermetalle können eben doch Folge haben für die Gesundheit. Doch um hier genauere Aussagen treffen zu können, müssen wir uns alle noch ein paar Jahre auf Metastudien gedulden. Meine persönliche Meinung, lieber meiden, aber umbringen wird es dich sicherlich nicht, wenn du es nicht unbedingt lassen kannst. Eigenkritik, es fehlen Metastudien, die klare Zusammenhänge kausal belegen. Zweitens, Nanopartikel können eine deutliche schwächere Wirkung in der Haut haben, auf den Organismus, als wenn man sie einatmet für die Lunge. Nicht jede Tätofarbe ist gleich aufgebaut. Es gibt weniger problematische Alternativen, die verwendet werden. Diese würden zur Entkräftung meiner Vermutung führen. In Studien wurden Nanopartikel gefunden von anorganischen Stoffen. Heißt nicht kausal, dass jeder Hersteller dieses Verfahren nutzt und jede Farbe diese beinhalten. Doch ausschließen kann man dies definitiv nicht. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ich würde mich sehr freuen. Wenn du den Daumen nach oben da lässt für meine Arbeit, würde mich auch sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst, auf kostenloser Basis, dabei auf die Glocke aktivierst und sehr gerne auf witasomal.de vorbeischaust, meine liposomalen Supplements. Wir benennen uns übrigens bald um. Nicht wundern. Und damit ihr den Kanal unterstützt, sehr gerne auf witasomal.de vorbeischauen. Bis dahin, Dankeschön. Danke fürs Zusehen. Ciao, bis zum nächsten Mal.